dass wir sogar Ja zu der geplanten Totalüberwachung sagen. Ja, auch Ja zur Abschaffung des Bargeldes. Aber einzig unter der Auflage, dass die gesamte Weltbevölkerung mindestens 20 Jahre lang all die zuvor genannten Eliten mit diesen ihren eigenen Technologien überwachen dürfen. Das Volk überwacht zuerst Sie 20 Jahre, nicht Sie, uns. Ja, als Weltdemokratie. Drehen wir also gleich gleichsam den Spieß um. Wir möchten auch hier über mindestens 20 Jahre hinweg einmal jede Bewegung dieser geheimnisvollen Eliten mitverfolgen. Nicht Sie uns, sondern wir Sie. Ja? Weil wir sind offen, Sie sind geheim. Bisher, ja. Alle Augen der Welt dürfen dann abends statt teures Fernsehen schauen, sich damit kostenlos beschäftigen, was diese Menschen den ganzen Tag über so treiben. Ja? Wir arbeiten mit Gesichtserkennung, ihrem GPS, dass wir zu jeder Zeit wissen, was sich zum Beispiel ein Klaus Schwab so aufhält, was Elon Musk so macht den ganzen Tag, und Bill Gates, und George Soros und all die anderen Großfunktionäre, was die alles so machen, Tag über. Ja? Wir wollen dann jede Transaktion, die Sie tätigen, jeden Dollar, den Sie einnehmen, äh, möchten wir dann gemeinsam als Volk rekonstruieren und nachvollziehen können. Ja? Sie werden, wie von Ihnen selber geplant für uns, werden wir sie selber unter ein Sozialkreditsystem stellen, dass sie darin leben können. Und dann gibt es sofort Abzüge, es gibt Reiseeinschränkungen und automatische Sanktionen, sobald diese Herren nicht genauso laufen, wie wir es als anständige Weltbevölkerung für richtig halten. Wir kehren den Spieß um, das können wir, wir haben die Macht dafür als Volk, versteht ihr? Wir als Volk möchten zuvor auch jede Wette verstehen lernen, die diese Großspekulanten zuvor auf unsere Abstürze abgeschlossen haben. Wir wollen die Weltbevölkerung am Beispiel dieser Menschen weiterbilden, sodass sie genau verstehen lernt, ja, dass schließlich jedes Kind beurteilen kann, inwieweit diese Menschen der Weltgemeinschaft nützen oder schaden. Und wir möchten auch jede Verbindung kennenlernen, wer genau mit wem in Verbindung steht und was sie den ganzen Tag über so tun. Und ich sage, wenn wir schon mal dabei sind, natürlich auch gleich noch in der Nacht, was sie da tun. Wir möchten sehen, was diese Sorte Mensch, die uns gerade total überwachen will, selber genau isst und trinkt, welche Medikamente sie nehmen und welche sie verweigern. Und ich sage mal, kein fetzen Stoff soll in ihrem Leibe bleiben oder sein, über den wir als Volk nicht Bescheid wissen. Wir möchten als Weltgemeinschaft über mindestens 20 Jahre hinweg jeden Schritt, den sie gehen, überwachen und uns weltweit gegenseitig darin abwechseln mit unseren Beobachtungen. Ja dass uns kein Moment entgeht. Und wenn der Weltgemeinschaft diese von ihr überwachten Eliten hinterher wirklich glücklich scheinen, dann können wir diese Technologien von ihnen annehmen und uns selber auch überwachen lassen. Aber freilich erst nach einer abermalig weltdemokratischen Entscheidung, keine Stunde früher, das sind meine Vorschläge. Und auf gar keinen Fall, wenn uns das Glück dieser überwachten Eliten nicht restlos zuvor überzeugt hat.